So, da haben wir heute den Ersten ersten und noch ein Welpe ist noch da, der in 23 noch das Leben in einer Familie verschönern möchte. Ja, noch einer, der andere ist heute weggegangen, der letzte Bruder, ja. ja. Der ist übrigens ins Münsterland gegangen, ja, ein Münsterländer, der ins Münsterland gegangen ist. Ja, in einer Familie. Ja und du bist der Gutste. Wollte ja. mal raus. Na los, komm raus. Erstmal alles abschnüffeln, ob alles noch so ist wie gestern. Ne, waren heute halt schon mal draußen, also wie vorhin. Ja, wie gesagt, der eine sucht noch eine neue Familie. Da steht immer das Futter, wo sie jetzt sind. Das kennen sie. Jetzt gehen sie die Biegel besuchen. Ja. Der, das ist der Hund, der noch jemanden sucht, eine Familie sucht. Ne? Nein, komm her, komm. Komm her, komm. Komm, hierher. Hierher. Katze hier sehen, oder was? So, komm rein, komm. Komm hierher, komm. Hierher, komm, schnell. Ja, nicht immer, aber immer öfter, hören Sie. Oh, weglaufen Sie nicht. So, nun muss ich doch mal gucken, wo sie hinkn.